Hallo zusammen, hallo Freunde, ich habe Neuigkeiten von unserem Menükleber, mit dem wir arbeiten oder viele arbeiten, und zwar es gab keine Veränderung, es betrifft auch nicht jeden Kanister, Sie wissen auch nicht woran es liegt, aber Sie prüfen das nach, laut Gerstegger jetzt. Okay, was ich euch zeigen möchte, gerade wegen diesem Menükleber. Seht ihr hier das erste Bild, ich hoffe ihr erkennt es noch, es ist dann doch etwas verlaufen, das war ja mit meiner Spezialmischung, also mit Latex, transparent, 5000er Silikon und noch ein Schuss Wodka. Okay, jetzt nehme ich das zweite Bild, mit der gleichen Mischung, ich habe ein Swipe ja gemacht mit diesem Bild, und ihr seht aber, ich habe die weiße Deckschicht habe ich ja dicker gelassen und dadurch verläuft dann nicht so viel und die Zellen bleiben natürlich dann auch schön also ein riesen Vorteil ich habe jetzt einen Ghost Swipe den ich mit euch machen möchte der Keilrahmen ist 60 auf 30 cm und da habe ich jetzt die Farben auch mal dicker gelassen und das ist dann denke ich mal der kleine Trick oder die Lösung was wir jetzt haben momentan Falls ihr auch so ein Kanister erwischt, wo etwas dünner ist, dann funktioniert es aber auch wieder. Also einfach weniger Wasser reinmachen, etwas dicker lassen, dann passt es. Okay, lasst uns starten. Gut, ich habe hier primär das Zyan. das habe ich aber etwas mit Türkis gestreckt, damit es ein bisschen heller wird. Dann rein ist Türkis grün und Himmelblau. Ihr seht, ich habe jetzt die Farbe auch etwas dicker gelassen und weiß. Dann lasst uns einfach anfangen. bedecken also alles zuzumachen und ihr seht es ist wirklich etwas dicker und versuchen ein paar Akzente zu setzen okay das jetzt mal ein bisschen noch in die Breite. Und schließe gleichzeitig die Löcher. Okay. Kurz mal die Luftbläser ausmachen wie gesagt Ziehen wir jetzt den weißen Streifen hier in die Mitte Zu wischen und nehme jetzt hier den Spachtel. fang fange jetzt einfach in der Mitte an und ziehe das dann von der Mitte nach außen. Also, ihr müsst wissen, ich habe jetzt kein Silikon, nichts drin. Ich mache das halt ein bisschen anders. Okay, da war nicht so gut. Wird vielleicht auch mal ein bisschen mal schauen wie ich das mache, ein bisschen Luft drin lassen. Wenn ihr da mal zwischendurch absetzt, macht gar nichts aus, gibt dann auch einen schönen Effekt. Da will die Farbe nicht so ganz. Ich glaube ich ziehe hier nochmal etwas dicker durch. Schauen wir mal, dass wir die Ränder eigentlich auch mit Farbe zubekommen. Ich will es nicht unbedingt verschmieren, deswegen streife ich hier einfach nur drüber. Da ist soweit auch alles voll. Andere Seite sehe ich natürlich jetzt wieder nicht. Da sehe ich noch was. Okay. So, nehmen wir mal geschwind eine Küchenrolle, wobei ich hier auch noch ein bisschen Farbe brauche. kann ich mir auf den Boden nehmen. Wobei ich immer finde, die Ränder ist okay, aber ich habe ja weiß drin, dann kann es auch weiß sein sieht schon besser aus, wenn es zu ist. Die andere Seite schaue ich einfach nachher. Ich sehe es halt jetzt nicht richtig. Okay. Bläschen habe ich noch drin, die mache ich jetzt noch mal raus so also wie gesagt, ich habe es ohne Silikon irgendwas drin gemacht nehme jetzt hier so ja, eine vom alten Eis Packung. und mische mir jetzt einfach von diesem Cell Creator und dem Bubble Booster mache ich halb halb eine Mischung okay ich habe jetzt beide offen ich zeige es euch mal vielleicht hier dass ihr es ein bisschen mit könnt das ist jetzt der Cell Creator Das reicht schon, weil ihr braucht nicht viel. Dann ist der Bubble Booster. Wie gesagt, halb halb, mach einfach zwei Pipetten rein. So. Sollten wir das etwas verrühren oder vermischen? Okay, was ich jetzt nehme, einfach einen ganz normalen Kamm, versuche hier mit den so großen Zellen, also großen, na wie heißt es, nehme jetzt einfach gehe zur Mitte, ein bisschen abwischen danach ich glaube ich mache ein bisschen mehr weil das ist ein großes Becken <lacht> sonst dauert es zu lang Immer, wie gesagt von beiden verrühren. Okay. Ich gehe natürlich immer nur bis zur Hälfte. auf die andere Seite, setze es aber dann versetzt rein. Wer hm. ja, kann machen wir hier aus noch? Und hier in der Mitte fehlt man noch was, sehe ich gerade. Das setzen wir auch noch einen rein. Okay, das war jetzt erstmal das reine Setzen. Jetzt nehme ich den Kamm, ich gehe nicht ganz so weit rein, setze ihn an, warte etwas und ziehe den dann durch. So. Also seht ihr auch, wenn dazwischendurch Zellen aufpoppen, dann hat es etwas getropft. braucht eigentlich nicht zu so viel machen du müsst halt aufpassen, dass es nicht zu so arg tropft Zu viel, so ein Schutz wird zu voll. Dann mache ich noch hier mal einen rein. Ziehe den einfach raus. Okay. Ich denke mal, das reicht auch schon, weil so ein Schutz wieder zu überladen. soll nicht immer zu viel sein. Äh, ein bisschen dezenter. Ja, kommt das jetzt hier noch einen rein? Ihr könnt dann natürlich alles mögliche machen. Ihr könnt dann auch noch Diagonale setzen. Aber es soll ja in der Art ein Ghost Swipe sein, also links, rechts. Aber ich denke mal, das ist gar kein Problem. So. Wenn das zu langweilig ist, man kann natürlich auch noch ein bisschen spielen. Gefällt mir das so ganz gut. Wartet mal, komm ich das... setze da hier nochmal einen Strich rein, weil hier habe ich schön Farbe. Und ziehe den wieder raus. Ich denke mal, das reicht. Wie gesagt, nicht immer übertreiben, weil ein bisschen arbeitet es ja noch nach. Ich könnte jetzt natürlich auch noch hier längs komplett einziehen. Habe ich aber ehrlich gesagt. Habe ich Lust oder nicht? Komm, wir machen es. Ne, wir machen es nicht. <lacht> Nein, ich finde, das reicht. Alles gut. Okay, ich werde es kurz nochmal erhitzen, um noch die restlichen Luftblasen rauszubekommen. Und dann war es das eigentlich schon. Ich würde sagen, ich lasse für 10 Minuten wieder einwirken, noch ein bisschen nacharbeiten lassen. Aber ich denke mal, weil ich ja den Vinylkleber ja auch diesmal etwas dicker gelassen habe, dürfte nicht mehr so viel nacharbeiten. Also dann bis gleich. So Freunde. Jetzt mal von einem. Okay. Ja, hier bin ich ja durchgezogen mit dem Kamm. Hier haben wir eine große, dicke Zelle. Das ist halt, wenn es tropft, dann müsst ihr einfach langsam und vorsichtig arbeiten, damit es dann nicht tropft. Aber ihr seht was mit dem Cell Crater schönes machen kann, ihr könnt es natürlich auch mit silikon machen, und jetzt schaut mal hier da bin ich ja auch durchgezogen mit dem kamm und hier hat es jetzt ziemlich getropft das hat man gemerkt, aber gut. Dann wie gesagt langsam durchfahren und aufpassen, dass es nicht so arg tropft. Aber bekommt da schöne Strukturen raus. auch hier, ich hoffe es stellt scharf. Seht ihr mal wie unterschiedlich der das oder wie unterschiedlich das sich verändert. Je nach dicke von der Schicht halt auch durch den Swipe. schöne Strukturen rausbekommen. So, jetzt sind wir eigentlich schon am Rand und hier noch. Gut, ich hoffe euch hat es gefallen. Okay Freunde, <lacht> muss ich jetzt mal das getrocknete Bild zeigen. So. Das ist ganz gut geworden, ist trocken. Teilweise etwas verlaufen, aber teilweise auch gut. Ich lache was immer, weil meine Kammziehtechnik. Ja, ihr könnt es euch schon erraten, was es sein soll. Aber so finde ich es ganz gut geworden. Hier haben wir auch wieder so ein Teil. Und auch die kleinen Zellen, sage ich jetzt einfach mal hier. Und hier haben wir nochmal ein Teil. okay ich finde es ganz gut geworden ich hoffe euch gefällt es auch okay eine neue idee einfach mal auszuprobieren und dann war es das schon von mir dann wünsche ich euch was bis zum nächsten mal macht's gut tschüss bye